Choisie le -Roy. In dieser ruhigen Straße eine halbe Stunde von Paris entfernt erregt etwas die Neugier der Anwohner. Sie haben nur Augen für ein Haus, die Nummer 11. Unter größter Geheimhaltung hinter verschlossenen Fensterläden sitzen sich zwei Männer gegenüber. Henry Kissinger, Sonderbeauftragter von US-Präsident Richard Nixon und Le Duc Tho, Beauftragter von Nordvietnams Präsident Ho Chi Minh. Von 1970 bis 1973 führen diese beiden Männer weit weg von Vietnam geheime Verhandlungen in Choisy-le-Roi, in gif sur yvette und saint nom la bretèche bis heute war unbekannt, dass hunderte von Gesprächsstunden aufgezeichnet wurden. Ich dachte, gestern hätten wir die Probleme auf dem Text nur zwei reduziert. Jetzt finde ich dass es 17 sind. Diese substantiven Veränderungen sind die größten Schwierigkeiten für uns in Terms von guter Faith. Die Konventionen sind die größten Probleme für uns in der guten Sie unterscheiden sich völlig in ihrer Kultur, ihrer Ideologie, ihrem Kurs. Sie sind im Krieg. Wie werden sie Frieden schaffen? Souhaitons que ça s'arrange pour le mieux. Cette Histoire de guerre, die commence à être long. In diesem schon mehr als zehn Jahre dauernden Krieg kämpft die führende Weltmacht gegen ein kleines Land von armen Bauern. So verbissen die USA in Führen, so entschlossen ist der Widerstand der Vietnamesen. Keine Seite kann diesen Krieg gewinnen, und so sind beide auf einen möglichst vorteilhaften Friedensschluss aus. Doch Fortschritte bei den Verhandlungen werden von dem proamerikanischen Regime in Südvietnam torpediert, das politisch und militärisch mit dem Rücken zur Wand steht. Außerdem stehen in den USA Präsidentschaftswahlen an. Und die Welt ist geprägt vom brüchigen Ost-West-Verhältnis im Kalten Krieg. Von diesen Verhandlungen hängt das Schicksal eines ganzen Volkes ab. Zwei Jahre vor dem ersten Treffen von Le Duc to und Henry Kissinger erstarkt eine neue politische Kraft in diesem Krieg. Die amerikanische Öffentlichkeit. Nicht nur sie, die ganze Welt fordert Frieden und den Abzug der US-Truppen aus Vietnam. Ende März 1968 verschlimmert sich die militärische Lage für die USA. Präsident Lyndon B. Johnson entschließt sich zu Verhandlungen mit Nordvietnam. Doch schon zwei Monate später erweisen sich die Gespräche zwischen Nordvietnams Außenminister Suan Thuy und US-Botschafter Avril Harriman als unergiebig. Sie brauchen acht Monate, um sich auf die Verhandlungsteilnehmer zu einigen. Denn in Vietnam stehen sich vier verschiedene Streitkräfte in zwei Lagern gegenüber. Nordvietnam mit der Hauptstadt Hanoi ist ein kommunistischer Staat unter der Führung von Ho Chi Minh. Der Vater des Kampfes für ein unabhängiges Vietnam muss erleben, wie sein Land durch das Genfer Abkommen 1954 zweigeteilt wird, mit dem 17. Breitengrad als Demarkationslinie. Hanoi unterstützt die südvietnamesische Opposition. Im Süden wird das antikommunistische Regime in Saigon mit Mühe durch die US-Armee gestützt. Die USA, die sich in der Rolle eines Weltpolizisten sehen, wollen eine Ausweitung des Kommunismus über den 17. Breitengrad hinaus verhindern. Nach der Machtübernahme Mao Zedongs in China, nach Nordkorea und schließlich Nordvietnam, fürchten die Amerikaner einen sogenannten Domino-Effekt. Und was will Hanoi? What we for. Wir wollten dasselbe wie Ho Chi Minh. Unabhängigkeit und Freiheit, den Abzug der Amerikaner und das Regime in Saigon sollte weg. Das wollte Südvietnam als einen eigenständigen Staat. Aber Ho Chi Minh beharrte darauf, wir sind eine Nation, ein Volk. Als Ende 1968 die offiziellen Verhandlungen in der Avenue Clébert in Paris beginnen, haben die USA ihre Eindämmungsstrategie schon teuer bezahlt. Die GI sind demoralisiert. Sie glauben nicht mehr an den militärischen Sieg über einen Feind, der so schwer zu fassen ist wie ein Fisch im Wasser. Washington geht es nur noch darum, seine Truppen ohne Gesichtsverlust dort herauszuholen. Mit am Verhandlungstisch sitzt das Regime in Saigon. An dessen Spitze General Nguyen Thieu, der vollkommen abhängig ist von den USA. Thieu ist beunruhigt. Die USA werden ihn doch nicht für einen Friedensschluss fallen lassen. Er beginnt, die Verhandlungen zu sabotieren und wird für die USA ein lästiger Verbündeter. Nous autres, vietnamiens nous ne voulons pas wir Südvietnamesen haben diesen Gesprächen nicht im Wege stehen wollen. Denn uns wurde ja vorgeworfen, wir würden gegen den Frieden arbeiten. Aber wir haben den Amerikanern, als sie Verhandlungen mit Nordvietnam aufgenommen hatten, gesagt, die Zukunft Vietnams werde von den Vietnamesen abhängen und nicht von den Amerikanern. Und nicht von den Amerikanern. Die letzte Schachfigur ist die vierte Militärmacht, die Nationale Befreiungsfront, FNL, von ihren Gegnern auch Viet genannt. Sie stellt die provisorische, revolutionäre Regierung in Südvietnam, die in Paris von Frau Nguyen Thi Binh vertreten wird. Die Widerstandskämpferin der ersten Stunde und ehemalige politische Gefangene in Saigon ist die Stimme des bewaffneten Widerstands. Dieser kontrolliert einen Teil von Südvietnam und kämpft wie Hanoi für den Abzug der Amerikaner und den Sturz des Thieu-Regimes. Wir wollten, wie wir es nannten, kämpfend verhandeln. Das war eine Art Taktik. Wir mussten an allen drei Fronten kämpfen, militärisch, politisch, aber auch diplomatisch, um mehr Einfluss zu gewinnen mit unserem Kampf. Da jede Partei auf ihren Forderungen beharrt, ziehen sich die Verhandlungen hin. Die Journalisten schrieben, da würden Gehörlose miteinander verhandeln. Jeder hat seine Position vertreten, dann wurde daran kurz Kritik geübt und das war's. Drei Jahre lang war es fast immer dasselbe. Richard Nixon, neu gewählter amerikanischer Präsident, bietet Hanoi Geheimverhandlungen an. In Paris treffen sich am 5. August 1969 Nixons Sicherheitsberater Henry Kissinger und Suan Thuy als Vertreter Nordvietnams in einer Wohnung in der Rue de Rivoli. Dort empfängt sie kein Geringerer als Jean saint -Denis, der frühere Chefdelegierte Frankreichs in Hanoi. Le gouvernement américain, euh, plus exactement le président Nixon et son conseiller euh, ont senti que les négociations de l'avenue Kleber euh, s'enlisaient et qu'il fallait, parallèlement à ces conversations, avoir des contacts plus directs, mais qu'il fallait que ces contacts soient aussi discrets, pour ne pas dire secrets que possible. Die Geheimhaltung als Schlüssel zum Verhandlungserfolg. Verdeckt können diese Diplomaten taktieren, verhandeln, drohen, versuchen, das Spiel des Gegenübers zu durchschauen und sich auf die politischen und militärischen Fragen konzentrieren. Die Geheimhaltung ermöglicht klare Worte, ohne den Gesprächspartner zu kompromittieren. Solange es geheim bleibt, sind sie frei in ihren Verhandlungen. Henry Kissinger und Le Duc Tho sind gewiefte Diplomaten in einer Schachpartie, bei der Eisen die Uhr läuft. Kissinger weiß, dass Le Duc Tho gegen die Franzosen gekämpft hat, dass er im Gefängnis von Polo Condor gefoltert wurde und zur Führungsriege der Kommunistischen Partei Vietnams gehört. Er sieht ihn nicht als den Widerstandskämpfer, den Führer der Befreiungsarmee. Der frisch vom Schlachtfeld in Südvietnam kommt. Le Duc Tho hingegen kennt Kissingers Werdegang. Dessen Flucht aus Nazi-Deutschland in den 30er Jahren, die Nähe zu Nixon, ein Harvard-Professor mit intellektuellem Image und eine angesehene Persönlichkeit. Das erste Treffen von Kissinger und Le Duc Tho verzögert sich durch ein bedeutendes Ereignis. Ho Chi Minh stirbt am 2. September 1969 in Hanoi. An seinem Totenbett nehmen Le Duc Tho und die Führung des Landes Abschied. Und es gibt ein Staatsbegräbnis mitten im Krieg. Wird der Tod des legendären Freiheitskämpfers Auswirkungen haben auf den Kampfgeist? fragt sich Washington. In dieser Trauerzeit gedenkt ein ganzes Volk der Worte Ho Chi Minhs. Niemals werden uns die Amerikaner besiegen. Am 21. Februar 1970 kommen Le Duc to und Henry Kissinger zu einer ersten geheimen Sitzung zusammen. Die vietnamesische Delegation empfängt sie weit entfernt von der Avenue Clébert, in der Rue d'Arte Nummer 11 in choisy le Roi. Das Treffen ist für 9.30 Uhr angesetzt. Le Duc Tho erscheint etwas zu früh, während Henry Kissinger und seine vier Begleiter selbstbewusst pünktlich auf die Minute eintreffen. Es war das erste Mal, dass sich Le Docteur und Kissinger begegnet sind. Sie haben sich die Hand gegeben und ein paar protokollarische Höflichkeiten ausgetauscht. Zu zehnt, die Dolmetscher mitgerechnet, sitzen sich die beiden Delegationen gegenüber, hinter geschlossenen Fensterläden und in einer gedämpften Atmosphäre, weit weg vom Kriegsgetöse. Die beiden Männer mustern einander. Bei den geheimen Zusammenkünften ging es, so hat Henry Kissinger es formuliert, um substanzielle Fragen. Diese erste Zusammenkunft dauert fast sechs Stunden. Um 9.40 Uhr werden die Geheimverhandlungen eröffnet. Le Duc bekundet sein Misstrauen in die amerikanische Loyalität. Sie sprechen von Frieden. Aber sie führen Krieg. Wir wurden schon oft betrogen. 1945 haben wir ein Abkommen mit den Franzosen unterzeichnet, aber die schickten ihre Truppen. Neun Jahre später war das Abkommen von Genf zunichte, kaum dass es unterzeichnet war. Ich frage mich, ob ihre Absichten ehrlich sind. Sprechen Sie es offen aus. Während dieser zehn Kriegsjahre haben Sie viel Geld ausgegeben, ohne etwas dadurch zu gewinnen. Welches Interesse haben Sie, diesen Krieg fortzuführen? In seinem Bericht an Präsident Nixon gibt sich Henry Kissinger optimistisch. Wir sind in allen wichtigen Fragen entgegengesetzter Meinung, Mr. President. Und doch ist dieses erste Treffen positiv. Nach dem Mittagessen gehen die Verhandlungen weiter. Le duc spricht ausführlich mehrere Punkte an. Le süd Abzug der US-Truppen aus Südvietnam. Und dann ging es um die Regierung in Saigon, um die nordvietnamesischen Truppen in Südvietnam. Und schließlich um die Frage der entmilitarisierten Zone. Kissinger gibt für das nächste Treffen eine Priorität vor. Unser oberstes Ziel ist ein gegenseitiges Abkommen. Wir ziehen unsere Soldaten aus Südvietnam ab und sie ihre aus Nordvietnam, Kambodscha und Laos. Im März und April 1970 treffen sich die beiden erneut. Le Duc Tho verweist darauf, dass die Entsendung der US-Truppen nach Südvietnam völkerrechtswidrig sei. Kissinger entgegnet, die dortige Präsenz der nordvietnamesischen Armee sei es ebenso und sagt klipp und klar, ich ziehe unsere Truppen nur dann ab, wenn sie auch ihre abziehen. Aber Le Duc Tho lässt nicht locker und wiederholt es immer wieder. Es ist unser Land. Das geht nur die Vietnamesen etwas an. Sie sind der Aggressor. Kaum einen Monat später macht ein erneuter amerikanischer Luftangriff den Verhandlungen ein Ende. Am 29. April 1970 wird der Osten Kambodschas entlang der vietnamesischen Grenze massiv von B-52 bombardiert. Und einige Monate später Laos. Die USA versuchen, das Hauptquartier des nordvietnamesischen Generalstabs und der FNL zu zerstören und den Ho Chi Minh Pfad auszuschalten. Zudem gehört ein mehrere tausend Kilometer langes Wegenetz. Eine Nabelschnur zwischen dem Norden und dem Süden für den Transport von Verpflegung, Militärmaterial und Truppen. Seit zehn Jahren wird der Ho Chi Minh Pfad vergeblich von den USA bombardiert. Gegen die Ausweitung des Krieges auf Kambodscha kommt es zu Massendemonstrationen, die von der Polizei brutal niedergeschlagen werden. An der Kent State University in Ohio werden vier Studenten erschossen. Ich denke, ohne die Friedensbewegung hätte es die Friedensverhandlungen in Paris nicht gegeben. Die Antikriegsbewegung erreichte 1968 mit dem Marsch auf das Pentagon einen neuen Höhepunkt, als über 50.000 Menschen zum Verteidigungsministerium in Washington marschiert sind. Das hatte großen Einfluss auf das Land, weil sich zeigte, wie mächtig diese Bewegung war. Zehntausende haben damals protestiert. Die Menschen wollten Frieden. Das Morden in Vietnam sollte ein Ende haben. Die mächtige Friedensbewegung vor Augen legte Richard Nixon bei seinem Amtsantritt 1969 einen Truppenabzugsplan vor. Die Ausdehnung des Kommunismus zu stoppen, hat nicht mehr oberste Priorität, nachdem die USA viel von ihrem Einfluss und Ansehen in der Welt eingebüßt haben. Richard Nixon will ohne Gesichtsverlust raus aus Vietnam und dadurch Amerikas Image wieder aufpolieren. Er zieht zunächst 50.000 von insgesamt 536.000 Soldaten ab. Ein schneller Frieden ist damit nicht in Sicht. Okay. Okay. Südvietnamesen sollen die GIs ersetzen. Innerhalb von drei Jahren sollen 400.000 Mann rekrutiert, ausgerüstet und trainiert werden, um später zur größten Militärmacht in Südostasien zu werden. Mehr als ein Jahr ist vergangen, als Henry Kissinger und Le Duc Tho im Juli 1971 wieder zusammenkommen. Rückt der ersehnte Frieden näher oder spielen sie nur auf Zeit? Ihre Positionen sind noch dieselben. Hanoi fordert den vollständigen Abzug der US-Truppen, während Washington den Abzug hinauszögert, damit Saigon Zeit hat, seine Streitkräfte auszubauen. Währenddessen haben Hanoi und die FNL nach monatelangen Kämpfen Gelegenheit, Luft zu holen. Das wird zumindest erwartet. Die Gespräche zwischen Henry Kissinger und Le Duc Tho in Paris wurden fortgesetzt, weil die Nordvietnamesen gerne nach der Devise gehandelt haben: verhandeln und gleichzeitig militärisch angreifen. Da wurde hart verhandelt. Es war eine schwere Zeit von Ende 1969 bis 1971 weil die USA barbarische Waffen eingesetzt haben. So Zehn Jahre lang, bis 1971, werden über Südvietnam zehntausende Tonnen hochgiftiger Chemikalien versprüht, wie das dioxinhaltige Entlaubungsmittel Agent Orange. Der Codename ist Ranch Hand, Farmarbeiter. Das Ziel ist die Zerstörung der Vegetation, um den Feind darunter aufzuspüren. Doch die Opfer sind auch Zivilisten, Männer, Frauen und Kinder. Die Forschung im Dienste des Grauens. Das Versprühen hat Methode und erfolgt systematisch. Es ist der längste Chemiewaffeneinsatz, den es je gab. Ein Ökozid. Bis heute fordert das Dioxin Tote und führt zu Missbildungen. In Paris stagnieren die Verhandlungen. Der Frieden rückt in die Ferne. Von Herbst 1971 bis Anfang 1972 gibt es gar kein Treffen. Richard Nixon reist nach Peking, der erste Staatsbesuch eines US-Präsidenten, seit Mao Zedong regiert. Anschließend Moskau. Es ist an der Zeit, das Ost-West-Verhältnis zu verbessern. Ein historischer Moment für das globale Gleichgewicht und den Weltfrieden. Richard Nixon und Henry Kissinger fordern von China und der Sowjetunion eine Reduzierung ihrer Militärhilfen und dass sie auf Nordvietnam Druck ausüben, Zugeständnisse zu machen. Doch dafür finden sie kein Gehör. Wir erhielten schwere Waffen von der Sowjetunion und Kleinwaffen und vor allem logistische Unterstützung von China. Aber wir haben unseren eigenen Krieg geführt. Dazu bedurfte es nicht der Präsenz ausländischer Truppen auf unserem Boden. In Vietnam wurde um unsere Befreiung gekämpft. Das war kein Weltkrieg. Zwei Jahre lang treffen sich Le Duc to und Henry Kissinger ein Dutzend Mal, immer heimlich. Können diese Unterredungen wirklich den Konflikt beenden? Sie verpflichten sich dazu, im Austausch der Argumente einen Friedensplan zu entwerfen. Beide Seiten haben gelernt, sich zu messen, die Stärken und Schwächen des Gegners zu erkennen, seine Psychologie zu verstehen und seine Kampfbereitschaft auszuloten. Ich halte Kissinger für sehr intelligent. Er ist sehr humorvoll und hat viel Verhandlungserfahrung. Ein Mann der Tat und unbeirrbar. Ich habe damals großen Respekt für Leducto entwickelt. Er hat als Repräsentant eines relativ kleinen Landes mit einer Supermacht verhandelt. Seine Strategie war es, uns zu entmutigen und uns jede Hoffnung auf eine Übereinkunft zu nehmen, die nicht ihre Bedingungen erfüllte. Er tat das mit großer Disziplin, sehr viel Würde, sehr höflich und sehr kompetent. So... Es war Pech für uns, dass er unser Gegner war. Er war der Repräsentant eines kommunistischen Landes, im Geiste einer marxistischen Ideologie. Und er hatte die amerikanische Friedensbewegung auf seiner Seite. Darum dachte er sich, ich habe Zeit. Wir konnten nur den längeren Atem behalten. Le duc gab sich kämpferisch, er hat sehr mutig gekämpft und sehr intelligent. Von Herrn Kissinger hieß es, er sei sehr selbstsicher und vielleicht auch ein bisschen eitel. Dennoch musste er sich vor le Ducteur, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, er musste sich beugen. Bei der Militäroffensive im Frühjahr 1972 haben die Nordvietnamesen die Provinz Quang Tri eingenommen. Zum ersten Mal seit der Indochina-Konferenz 1954 wagt sich die nordvietnamesische Armee über die Demarkationslinie des 17. Breitengrads. Ihr Ziel ist der Sturz des Regimes in Saigon. Und sie will zeigen, dass sie nichts daran hindern kann, die Amerikaner aus Vietnam zu vertreiben. Richard Nixon gibt sich unnachgiebig und reagiert. Nach vier Jahren Unterbrechung bombardieren die B-52 im April 1972 erneut Ziele in Nordvietnam. Die Häfen, das Umland von Hanoi, und die Deichanlagen. Ramsey Clark, unter US-Präsident Johnson Justizminister, besichtigt mit einer Delegation amerikanischer Friedensaktivisten die Schäden. Wir waren zwei Wochen im Norden während der schweren Bombardements im August 1972. Das Hauptziel waren die Deichanlagen, auf die die Landwirtschaft angewiesen war. Die Deiche sollten zerstört werden, damit kein Reis mehr angebaut werden konnte. Die Soldaten sollten Hunger leiden und nicht mehr kämpfen können. Die südvietnamesische Armee kann mit Hilfe der amerikanischen Feuerkraft verlorene Städte wieder unter Kontrolle bringen. Sechs Monate Kampf ohne einen Sieger oder Besiegten. Das beweist, dass nur politische Verhandlungen zum Frieden führen können. Monsieur Kissinger hat begonnen, nach Paris zu kommen, andere Personen zu treffen, in plus grand Secret. Ich kann Ihnen jetzt sagen, dass wir ihm geholfen haben und dass ich j'y persönlich même personnellement. Quelque chose curieux en France, le secret a été parfaitement gardé. Et puis un jour, on est passé, pas de notre fête, du secret au discret. C'est-à-dire qu'on ne cache plus les rencontres. Simplement, on ne dit pas ce qui s'y passe. Die Verhandlungen gewinnen wieder an Bedeutung und werden ab Juli 1972 fortgesetzt. US-Präsident Nixon kämpft um seine Wiederwahl und will den Friedensprozess beschleunigen. Hanoi weiß das. Die Geheimtreffen sind nun der Presse bekannt. Darum ist ein Ortswechsel nötig. Die Kommunistische Partei Frankreichs, die Nordvietnam unterstützt, stellt die ehemalige Villa des Malers Fernand Léger in Gif sur Yvette zur Verfügung. Moi, je suis, äh, äh, ich war an dem Tag in gives dabei. Henry Kissinger machte den Anfang. Er war gerade aus Saigon zurückgekehrt und ging kein bisschen auf unsere Forderungen ein. Anschließend gab Le Ducteau Kissinger ein Dokument in englischer Sprache. Und er erläuterte auch die wesentlichen Punkte darin. Aber etwas völlig Neues war an dem Tag, dass wir die Thieu-Regierung weiterhin akzeptieren würden. Ist das für Hanoi wirklich ein Zugeständnis? Ist das wahre Ziel nicht der Abzug der Amerikaner und die Wiedervereinigung des Landes? Ob Thieu bleibt oder nicht, wäre nach dem Abzug der GIs eine Angelegenheit unter Vietnamesen. Kissinger und seine Delegationsmitglieder sagten, Herr Le To, Ihr Dokument ist für uns von großer Bedeutung. Und was folgte daraus am nächsten Tag? Plötzlich akzeptierten sie mehr als 80 Prozent unserer Forderungen. Am 20. Oktober kam eine Übereinkunft zustande, die Präsident Nixon hervorragend fand. In Washington hatte Henry Kissinger gesagt, peace is at hand. Der Frieden ist zum Greifen nah. Dieser Entwurf eines Abkommens war ausgesprochen nachteilig für die Südvietnamesen und sehr vorteilhaft für Nordvietnam. Das heißt, nach einem solchen Vertragsabschluss würden weiterhin nordvietnamesische Truppen in Südvietnam bleiben. Wir anderen Vietnamesen wollten aber, dass sich sämtliche nordvietnamesischen Truppen aus Südvietnam in den Norden zurückzogen. Die von Kissinger vorgelegte Übereinkunft sah das nicht vor. Für Südvietnam ging es um Leben und Tod. Wenn ich so viele Toms, so viele sacrifices für die Freiheit und die Freiheit Vietnam sehe, dann habe ich wieder festgestellt, dass die ganze Welt der Südvietnam wieder in einem Frieden, der die Südvietnam-Viertigung des Südvietnam-Vietnams and das wird den south vietnam to the communist successors people are calling you the obstacle to peace mr president when is the just peace a guarantee peace there's no one single of sicon vietnam there will be not only 12 but 7 million and a half two, who are against that In Saigon bemüht sich Henry Kissinger bei Präsident Thieu, eine flexiblere Haltung zu erwerben. er sichert ihm weiterhin Unterstützung zu Went with the very best of intentions, the previous administration entered into a bombing halt of North Vietnam, and everybody thought we were going to have peace now, but we didn't have it down. We didn't have it understood. We're not going to make that mistake again. We are going to have the kind of agreement which will end this war and build the foundation for a lasting peace that we can enjoy in that part of the world and all over the world. I say it shall be peace with honor and not peace with surrender for the United States of Als Präsident Thieu sich querstellte, hat sich Richard Nixon an Hanoi gewandt. Er wollte, dass wir die Verhandlungen fortsetzten. Und so gab es am 11. November 1972 in gives yvette ein zweites Treffen. Sie kamen mit rund 70 Änderungsvorschlägen in sehr wichtigen Punkten. Erneut forderten sie den Abzug der nordvietnamesischen Truppen, was wir natürlich nicht wollten. Diese Änderungswünsche stammen von Nguyen Van Thieu, der seinen Feinden nicht allein gegenüberstehen will. Richard Nixon und Henry Kissinger rechnen mit einem Nein aus Saigon. Aber Nixon steht im Wahlkampf um eine zweite Amtszeit als US-Präsident und will sich als Friedensbringer für Vietnam hervortun. Im November gehen die Gespräche weiter. Le Duc To beharrt auf der Übereinkunft vom Oktober, die Nixon kurz zuvor noch ausgezeichnet fand. Washington steckt in einem Dilemma. Sollen die USA Thieu fallen lassen und an der alten Übereinkunft festhalten oder mit Hanoi streiten und dann erneut im Krieg versinken? Im Laufe ihrer Treffen werden Thiers Änderungen eine nach der anderen gestrichen. Anfang Dezember ist nur noch ein wichtiger Punkt offen. Das Problem des 17. Breitengrads. Henry Kissinger schlägt einen Kompromiss vor. Die Öffnung der Grenze am 17. Breitengrad für Zivilisten. Dieser Streitpunkt soll vom Tisch. Unsere Truppen standen doch schon 20 Kilometer dahinter. In Südvietnam. Le Duc Tho gibt Kissingers Vorschlag an Hanoi weiter, das überraschend ablehnt. Le Duc Tho sagte zu Kissinger: Ich muss zurück nach Hanoi und mich mit unserer Regierung beraten. Le Duc Tho er hat befürchtet, die Amerikaner könnten daraufhin bestimmte Schritte einleiten, was gefährlich werden könnte. Ich habe ihm mehrmals gesagt, formell und auch persönlich, dass drastische Maßnahmen in Betracht gezogen wurden. Ich habe nicht gesagt, was genau. Heute liegen inzwischen veröffentlichte Dokumente nahe, dass er dazu geraten hat, die Vorschläge anzunehmen. Aber das Politbüro sperrte sich so, today we should reduce the number of issues that remain to the minimum necessary so that we do not have to send met messages that are too long. We will communicate with you after you are back in Hanoi or you communicate with us, and then we can decide whether we can settle it by messages or whether we should meet again. Uh, 18 you'll be back in Hanoi, so you'll be able to celebrate Christmas with your family. <laughs> Kissingers Weihnachtswünschen zum Hohn fallen schon Bomben auf Hanoi, kaum dass Le duc dort angekommen ist. Die Amerikaner begannen sofort Hanoi zu bombardieren, um Le Duc-Tot einzuschüchtern. Obwohl ein Friedensabkommen in Sicht ist, fliegen hunderte Bomber, darunter 120 B-52, zwölf 12 Tage lang Angriffe auf Nordvietnam. Operation Leinbecker 2 ist die grausamste des Krieges. Negotiations in November. Nach den Verhandlungen im November und Dezember kamen Präsident Nixon und ich zu der Überzeugung, dass die Nordvietnamesen dachten, sie könnten sich unser Zerwürfnis mit Südvietnam zunutze machen. Sie haben die Verhandlungen mit allen Mitteln in die Länge gezogen. Zum ersten Mal, seit Beginn der Verhandlungen, haben sie sich unverschämt verhalten. Sie kamen bewusst mit Vorschlägen, die völlig absurd waren. Darum haben wir beschlossen, ihnen zu demonstrieren, dass sie zu weit gegangen waren und haben militärisch reagiert. Bereits einen Tag nach dem letzten Treffen in Jif-Syrivet beschließen Henry Kissinger und US-Präsident Nixon, Hanoi und Umgebung zu bombardieren. Das belegt eine Tonbandaufnahme des Gesprächs im Weißen Haus vom 14. Dezember 1972. Okay, that's, that's If it's, if, if it's observed, the other side will be forced to withdraw. What we have to do, though, is to convince them that we are not easily pushed around. If we cave now, the agreement will be unenforceable, and we will have signs on things that will be And Remember, we're going to be around and outlive our enemies, and also never forget the press, Linebacker 2 fordert Tausende Tote und Verletzte unter der Zivilbevölkerung. Die Piloten handeln nach der Devise Fire and Forget, Ausklinken und Vergessen. In den zwölf Tagen fallen so viele Bomben auf Nordvietnam wie vorher in über zehn Jahren. Das Ziel ist, Nordvietnam noch mehr zu schwächen und Thieu Zeit zu verschaffen, sein Regime ohne die Amerikaner zu festigen. Nixon und Kissinger wollen Vietnam erhobenen Hauptes verlassen können. Am dritten Tag der Offensive Linebacker 2 telegrafiert Washington an Hanoi, bei Wiederaufnahme der Verhandlungen, Stopp, beenden wir das Bombardement. Stopp! Aber Hanoi hat nicht reagiert. Wir durften nicht zu so schnell einwilligen, damit es nicht aussah, als stünden wir unter Druck. Mit den Angriffen der B-52-Bomber auf Hanoi an diesen zwölf Tagen haben die Amerikaner alle Völker gegen sich aufgebracht. Auch Verbündete der USA, wie zum Beispiel die britische Regierung. Meiner Meinung nach wollten sie mit diesem Bombardement durchsetzen, dass bestimmte Punkte in dem Abkommen von Paris neu verhandelt wurden. Même, parce que je pense que comme denn das war denke ich abträglich für die usa für ihre politischen und ziele und zum zweiten wollten sie nordvietnam noch schwächen bevor sie von dort abzogen avant nach Leinbecker 2 haben sie der Wiederaufnahme der Verhandlungen zugestimmt und alle noch ausstehenden Fragen sehr schnell abgehandelt. In Anlehnung an unsere Vorschläge. Sie haben behauptet, wir wären unter dem Druck der Bombardierungen im Januar 1973 an den Konferenztisch zurückgekehrt. Das stimmt nicht. Wir wussten, dass das amerikanische Bombardement in der Sache nichts ändern würde. Sie mussten zu den Verhandlungen zurückkehren. Nach den Bombenangriffen über Weihnachten mussten sie weiter verhandeln und zu einer Übereinkunft mit uns kommen. Leinbecker II hat den Friedensprozess schwer beschädigt und scheinbar unmöglich gemacht. Dennoch findet am 8. Januar ein erneutes Geheimtreffen statt. Die Atmosphäre ist mehr als angespannt. Wenn Henry Kissinger nach Gives-sur-Yvette kam, ist ihm sonst immer jemand entgegengegangen und hat ihn in den Konferenzraum begleitet. Aber an dem Tag tat das niemand. An dem Tag ließen wir die Tür fast geschlossen. Keiner gab dem anderen die Hand, schweigen. Dann begann der Ducto seine Rede. Er sprach sehr logisch, sehr ruhig, aber in einem sehr bestimmten Ton. Der Diktator verurteilte Präsident Nixon, die US-Regierung, die Bombenangriffe, Kissingers Haltung, alles. In sehr scharfem Ton. Okay và chúng tôi trước khi về tôi đã nói với ông rừng là tôi về trong mười hai ngày là cùng để mà trao đổi thông tin gì đấy mà việc trao đổi đó là mình chỉ cần thiết với chúng tôi đó là phải ở xa chúng tôi về cần phải qua đây qua tàu và tìm cái để giải quyết mối căng này trước khi về tôi đã nói chuyện với ông và nói nghe chuyện riêng của ông ông lấy cớ lấy cái cớ đó để ném bom trả lại miền Bắc thế nào thì cái lúc mà tôi vừa về đến cái nhà việc, việc đón tôi đó, các ông đón tôi đến hà nội đó, có thể nói rất là sự và tôi có thể nói được rằng là một cái hành động của các ông rất là trắng trợn và thô bạo các ông tưởng làm như vậy để có thể khuất phục được chúng tôi các ông làm to, nhân dân chúng tôi cũng không hề tiếp cận für Henry Kissinger war das ziemlich prekär. Er setzte sich hin und hörte zu. Ich habe gehört, wie Kissinger gesagt hat, Herr de Ducto, ich bitte Sie, sprechen Sie leiser. Die Journalisten draußen hören alles mit und werden berichten, dass sie den Amerikanern Vorhaltungen machen. He er hätte sehr wütend sein müssen, aber er war nach Lage der Dinge sehr umgänglich, sehr flexibel, sehr zielstrebig, ohne Schuldzuweisungen. Er war ein Profi, Warum? weil sie für sich selbst entschieden hatten, dass sie allein nicht in der Lage waren, den Krieg fortzuführen. Sie waren gerade erst mit einer großen Offensive gescheitert. Und die Bomben auf Hanoi hatten sie zusätzlich eingeschüchtert. Die Entscheidung, den Krieg zu beenden, war schon im Oktober gefallen. Von allen Sitzungen zwischen Kissinger und Le Duc an denen ich teilgenommen habe, war das die angespannteste, die harteste. Einmal hat Kissinger gedroht, wenn wir zu keinem Ergebnis kommen, dann werden wohl weiter Bomben fallen. Le Dicteau sagte: Ich muss Sie unterbrechen. Wir haben vor nichts Angst. Was Sie da sagen, das müssen Sie zurücknehmen. Bei einem letzten Treffen am 13. Januar 1973 in Saint-Non-la-Bretèche werden die verbliebenen Details ausgehandelt. Es ist nach 45 Begegnungen in drei Jahren das Ende der Geheimverhandlungen. Die Übereinkunft, die Sie am 24. Januar in der Avenue Clébert in Paris paraffieren, ist praktisch identisch mit der vom Oktober 1972, die die USA auf Veranlassung Thiers hatten neu verhandeln wollen. Am 27. Januar 1973 wird das Abkommen offiziell von den vier Konfliktparteien in der Avenue Clébert unterzeichnet. Natürlich, mit der Signatur des l'accord. Sie sagen, die Nordvietnamesen waren sehr froh, weil sie im Grunde bekommen haben, was sie wollten. Ich sehe das anders. Die Nordvietnamesen haben nicht die Entmachtung erreicht, die sie vier Jahre lang gefordert hatten. Und auch nicht das Ende der militärischen Unterstützung Vietnams. Was haben die Amerikaner von den Nordvietnamesen erwirkt, außer der Freilassung von Gefangenen? Deshalb betrachteten sich die Nordvietnamesen als die Sieger. Und sie können mit Recht sagen, es war ein Sieg über die Amerikaner. Alle, die weltweit für Frieden und Gerechtigkeit eingetreten sind, haben mit uns gesiegt. Nicht Vietnam allein. Das Abkommen von Paris trägt nicht. Eine Waffenruhe zwischen der provisorischen revolutionären Regierung und dem Thieu-Regime war offenbar unmöglich. Wie auch sollten in Südvietnam zwei Regierungen, zwei Verwaltungen und zwei Armeen nebeneinander bestehen. Kaum ist das Abkommen unterzeichnet, geht der Krieg weiter. Er endet erst mit dem Fall Saigons am 30. April 1975. Als Le Ducteau und Henry Kissinger gemeinsam für den Friedensnobelpreis nominiert werden, lehnt Le Ducteau ihn ab. Er will nicht neben dem Aggressor stehen. In seinen Augen ist Kissinger mitverantwortlich für die dramatische Bilanz des Krieges. Zwischen Licht und Schatten zeichnet sich die Geschichte der Geheimdiplomatie ab. Mit ihren Erfolgen und Misserfolgen. Manchmal sichtbar, meist jedoch verborgen. In der langen Geschichte bewaffneter Konflikte waren, schon seit der Antike, geheime Verhandlungen der Schlüssel zur Beilegung von Kriegen und Streitigkeiten zwischen den Völkern. Die geheimen Gespräche zwischen Le Duc und Henry Kissinger haben drei Jahre gedauert. Drei Jahre, in denen jeder das Schicksal seiner Nation in den Händen hielt. Eine große Bürde. Mit jedem Schachzug haben sie Figuren verloren. Doch auf ihrem Brett standen Männer, Frauen und Kinder. Zwischen Licht und Schatten vollzieht sich eine notwendige Geheimdiplomatie. Ein Krieg der Worte in dem die Wortwahl entscheidend sein kann für den Frieden eines Volkes.